Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen hier um Nebenquests und also was gekümmert und ja, Dragon Balls gesammelt hin und da und da und ja, wie man sehen kann, nappa ist da und ja, ich habe mich aufgemacht, die Dragon Balls alle zu suchen auf Screen und habe dabei auch alle. Wünsche geäußert, die so sowas zu tun hatten, mit ja, belebt mal den wieder damit ich den wieder bekämpfen kann. Und ja, ich würde dann sagen, wir kümmern uns in diesem Part mal um diese ganzen Leute. Ne, Als andere haben wir ja schon abgeschlossen. Und ja, mein Gott, so viele Story-Missionen haben wir schon ja, ist abgeschlossen. Okay, so hier müssen wir auch noch abholen. Merke ich gerade und ja, <lacht> gut, wir gehen dann mal. Und ich glaube, ich muss zum aber steuern. ne? welche -Level 35 ist wie keine ahnung egal so und dann machen wir jetzt noch mal napper platt. gerade jetzt haben wir ja schon fertig gemacht im letzten part der war jetzt nicht so schwierig also mal gucken ob oh gott wer oh, die kommen alle auf mich los ist klar ich komme da neuen zufallskampf pass auf das gibt es jetzt nicht oh. aber jetzt genug kämpfe gleich vor mir schon ich weiß nicht ob ich jetzt schon ein bisschen stärker bin als beim letzten mal oder so mit piccolo musste ich hier und da einige kämpfe absolvieren wenn die ganze mit piccolo rumgelaufen und ja dem war aber einfach. Ich habe immer die ganze Zeit so eine Explosion eingesetzt und da mein Gegner weg. So. Gut, haben wir das. Jetzt bitte keine Störung mehr. Hi. hi papa Was willst du, Kleiner? Hm. Ja, vielleicht könnte ja dein Trainingspartner werden. Warum tun wir diese Leute alle wieder beleben Nur um einmal gegen die wieder zu kämpfen? Du bist Kakarots kleiner Rotzlöffel. Was soll machst du hier? Willst du mir mal mein Training helfen? Was so? Ich habe auch keine Ahnung, was in der Welt hier los ist, aber das klingt, als würdest du meinen Freund sein wollen. Ich werde Kackarots und Kakarots Wunsch niemals zustimmen und erst recht nicht dem seines kleinen schwachen Bengels. ob ich wirklich so schwach bin, kannst du raus wenn du mit mir trainierst. Was? Wir sollen klären. bist du ganz schön großspurig. Ich glaube, als war zuerst genauso großspurig wie du, bis ich dem diesen langen Haaraffen ordentlich den Kopf gewaschen habe. davon brauchst du auch eine Tracht um zu erkennen, wer jeder Boss ist. Ja, komm mal her, Reiz war jetzt nicht so schwer. und ja, Der war auch nicht, das Level, was angezeigt wurde. Was soll das? attention an und schau so. Bin auch sehr nachtragend. Die Freunde will auch noch mal wieder zu sehen, ne? ich nicht in der Luftschau so okay so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ist ja gut jetzt ist er jetzt gut so jetzt mal auf Presse ja ich mir schon gedacht das ist nicht so das ist ein Bericht jetzt noch den angeflattert hey den angriff kennt man doch diesen Kick guck mal tension an und schau so machen sogar schaden fahr doch so habe ich natürlich auch alle charaktere so auf da manche diese punkte ja im Fähigkeitenbaum einzupacken ich scheine irgendwie immer mehr Angriffe zu bekommen die weiter ich das kann das sein und weg was du schön schaut zu ja schau mal zu, schau so das gibt's nicht was ist los mit diesem licht und wie war ich so wenn du es nicht anders willst dann bleibt mir wohl keine wahl okay wir macht es wie du willst ich soll dir nur beim training helfen, oder ja danke aber vergiss das nicht ich bin ein stolzes krieger wenn ich stärker bin als du, gebe ich den Ton an, verstanden? kann auch geht in Ordnung. Warum bin ich so am Tee posen? <lacht> also Also wie ich das sehe, kriegen wir jetzt eigentlich nur Medaillen von denen, ne? Oder ne, nicht Medaillen, was weiß ich. Wie heißen die Dinge, aber... Sehen, Abzeichen, okay. Äh. die aber alle auf der Karte noch umlaufen das wundert mich irgendwie so ich kann irgendwas noch mal mit denen machen keine ahnung so nächster ich habe übrigens auch ein bisschen von diesen kugeln ja gesammelt und guck mal hier hier habe ich alle coolen da unten links steht abgeschlossen ich habe alle Kugeln da gefunden bei einigen fehlen mir aber noch eine menge und ich verstehe bei einigen orten echt nicht wie ich so viele noch verpassen konnte hier hier fehlen nicht mehr so viele hier fehlen nur acht. okay letztens haben noch voll viele gefehlt hier fehlen zum beispiel nur 18 hier habe ich so viele dinger verpasst stehe ich nicht aber ich habe auch ich habe euch, ich habe in ein gebiet irgendwie äh, eine ganze stadt irgendwie verpasst also ja das habe ich auch irgendwie gekriegt also ja keine ahnung ich weiß jetzt nicht wo die leute alle sind ich würde schon gern so nachher nachher dings ja nachher reihenfolge erledigen das der nächste wäre jetzt Doloria, ne? südöstlicher inselbereich südöstlicher inselbereich okay die beiden sind da Perfekt. Südöstlicher Inselbereich. Wir machen hier, ne? Ja. Dann gehen wir mal dahin. So. Nein, ich habe heute einen ganz schön intensiven Aufnahmetag. Heute Mittag schon, wir haben Wochenende. Ich, ähm, heute Mittag habe ich äh, anderthalb Stunden Tales of Isferia aufgenommen. Dann anderthalb Stunden das neue Kingdom Hearts 3 DLC. Jetzt haben wir 20 Uhr, kurz nach 20, und jetzt bin ich schon wieder am Aufnehmen. Das ist irgendwie krass. So, was wird hier? Ich hole mir mal meine Kröten-Belohnungen, Kröten-Schildkröten-Belohnungen. So, das ist auch voll. Overkill, wieso kriechen so viele? erreicht das voll overkill wie viel man bekommt so wer ist wo ja super kraft ist gerechtigkeit und kraft ist schönheit alles klar nicht dass tut ja hässlich ist aber ich habe das gefühl schönheit passt mir so auf sabon also ja gehen wir mal da so. was oh mein gott was oh, ich habe den falschen punkt hier verfehlt. ja ich muss auch schon den goldenen folgen jede ne? so. kohlen zu finden das ist übrigens richtig nervig die sind wahrscheinlich alle unter wasser von ja wie gesagt ist nicht so dolle na jetzt soll man machen ne? <lacht> erst einmal machen wir ich wir ein etwas kürzerer part wahrscheinlich voll acht minuten jeder so zehn minuten ungefähr so red mit mir red mit mir äh, dann bist du jetzt nicht mehr böse hoch wovon soll ist du wahrscheinlich voll unnötiges Training, ja, was ich mache, ich werde wahrscheinlich viel zu stark sein für die nächste. Wenigstens sagen. Was zur Hölle ist das hier? Huh? Moment mal, du bist du der rotser aufs Maul geholen. das hattest du verdienen für das, was du im bewohner von Navi angetan hast? Warum muss ich mich bleiben? Warum muss ich mich mit so einer bärmlichen kleinen so wie dir abgeben? damit bloß den ganzen Planeten für ich und das kann ich auch mit dir machen, du penner da mache ich mal auf ein böses Erwachen gefasst. Ich bin jetzt viel stärker. Ach ja, du siehst immer noch genauso schwach aus. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch mal auf deinen scout Boah, so. Ha, siehst du, wie stark ich bin? Der haben muss kaputt sein. So stark kannst du nicht sein. Ja, am schutz jetzt mit dem Quatsch. Warte mal, sagst du die Sachen? Nee, nee. am schutz jetzt mit dem Quatsch. Ich werde einfach drauf losprügeln. Einfach so stark stark stark stark stark stark stark 31 Okay, jetzt werden die schon ein bisschen stärker dann vielleicht mal heilen soll so Aber ich glaube hier kann man sie gar nicht heilen Aua. Warum? Du eigentlich immer jemand an mir vorbeifliegen wenn ich diesen Angriff einsetze Ich habe so das Gefühl passiert jedes Mal Au. Ja, ich habe ja auf die Birne gegeben Verdammt Au ist gut ich kann halt auch hier oben. nur du machst keinen Dings und was angriffe okay er hat das drauf um die anderen nicht abschluss angefangen voll doof. erst macht er diese riesen strahlen da macht er so ein paar dinger noch oh. junge hör auf damit in die frisse Level 36 zu stark ich höre mir dass niemand wird etwas böses tun wirst ich schwöre es sofort wird du eine kräfte fürs gut einsetzen äh, versprochen Okay. Und die hocken dann einfach hier so auf der Erde um. Das finde ich irgendwie komisch. Doria. So, attention an. Nein, damit bin ich nicht durch. Was? Damit bin ich durch. Okay. So, nächster. Sabon. Da, Boom. Blablabla. Da oh, geht nicht kaputt. Na, ja. ja, ich gehe lieber unter Wasser, weil dann kommen die ganzen Gegner nicht hinter mir. Meistens oh, bin ja schon wieder eine Million von denen. So, Ich habe schon gerade begrüßt. Ne? Also, oh, ich bin wieder voll geil. Merke ich gerade gut. Stimmt, ich bin ja aufgelevelt. okay oh Gott. Ähm, was willst du kraft ist schönheit hm. ich bin ja um mich zu vergessen dass du eine lektion gelernt hast ich verstehe du hast mich also wieder und auf diese seltsamen planeten gebracht ich werde du mir versprichst dich ab sofort zu benehmen fürchte das kann ich nicht versprechen. Was? Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Also gut, los geht's. Also auf sowas stehst du also, alles klar. <lacht> 31 oh Gott. Wow. da Gott. wir diese physischen angriffe eigentlich, wenn die sowieso jetzt mal irgendwie trotzdem was machen können danach. ich glaube warte mal, verwalzt sich gar nicht in Dings, eine super bizarre Form, was weiß ich. genauso ja, kann so was hier, guck mal. Finish. Viel zu viel Level hier. Ja. Will. Du bist wirklich stark. Jetzt kommt er damit rum. Ne? Bitte, wünsch schwer den Bösen ab. Ich habe gesehen, was die Aufnahme angerichtet hat. Ich habe dich schrecklich gräulich begehen sehen. Und jetzt werde ich von einem Kind veröhnt. Also, gut erlaube mir die Kraft zu demonstrieren von der nicht mal das Kinder-Sonderkommando etwas weiß. Hm, offenbar erschreckt dich meine Stärke. Ich schreckt viel vielmehr sein Aussehen. Gibt es kein Zeug mehr, du bist tot. Oh, langsam heißt ein Level stärker. ist. Einmal. Boom. Zweimal. Äh. Stop. Okay, muss gleich. Da gibt es. ich überhaupt irgendwann mit dem rechten analog Ich mache gar nichts mit dem rechten sich Da hätte man da irgendwie so die Soli Flughöhe machen können. Stattdessen muss ich R2 und gedrückt halten und nach oben und unten drücken. Warum nicht mit R2 irgendwie so denken können? Da wäre doch viel einfacher gewesen. So. Level 30. Ja, willst du immer noch Ärger machen? Nö, ich habe genug. Was? Ich kenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Freezer gleich. Nein, sie sogar steigt sie vielleicht sogar. Eine derartige Kraft sollte nicht vergeudet werden. Ich kann dir zeigen, wie man sie richtig einsetzt. Hä? Wie meinst, du was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über die gesamte Galaxie zu erschen Du meinst also? Ja, ich werde mich ändern. Und du wirst noch stärker werden. So stark, dass niemand es wagen wird, uns um herauszufordern. Nur dann, werde ich dich jederzeit beim Training helfen, wenn du möchtest. Was die wunderschöne Höhe zu denen wir aufschwingen werden, können keine Grenzen? <lacht> sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Tja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben. Also sollte ich mir nicht allzu viel Sorgen machen. <lacht> Na klar, ja, ich habe die anderen Charaktere damit auch im Hintergrund auf, weil sonst wird zum der stärkste Charakter überhaupt. So, ja. ja, aber alle anderen sind irgendwie wie geht das immer noch krass stärker als Piccolo und die Dragon wurden wieder hergestellt. Cool. Ist ja irgendwie so ein dingen Ja, jetzt puste ich mal nicht so auf so eine riesige Kraft. Das auch nicht. Gott, dann gehen wir noch und hauen 100. Genio-Kommando. Es geht die Genio-Force kaputt. Müssen ja eigentlich alle minus Genio sein, ne? weil Genio ist ja noch am Leben. Der ist ja nur ein alten Frosch. Jetzt hm. überlegt, weil ich den Rest des Parts mal so. Wird mir ist mir ein bisschen zu kurz ehrlich gesagt können ja schon mal weiter der saga machen ein bisschen vorantreiben sind ja lange parts die wir hier machen ne ja machen wie sieht es mit meinen Unterstützungscharakteren aus aus haben schuh oh um hat ja voll den Rikommen fertig gemacht. Sind wir nicht gestorben? Hi Leute, was geht? Warum haben die, eine... warum haben die so eine Aura? Okay was macht ihr hey du bist doch dieser Wicht, den wir auf den arbeit getroffen haben kann dass wir noch am leben sind ich dachte wir wären gestorben und in der hölle hey Genio ist nicht hier was ist hier los du willst als ob du weißt ob du was weißt kleiner spuck es aus hm. und karte 15 kriegen wir ab. prüfung des geno sonne So, könnte ein bisschen nerviger werden glaube ich wenn wir gegen alle kämpfen ihr seid auf der erde Ihr seid hier, weil wir uns euch mit den Dragon Ball zurückgewünscht haben. Mister Gino hat sich in ein weil und ist davon geobst Wie meinst du, das Captain Gino ist ein Frosch? Hat er seinen Körpertausch vermasselt oder was? Warum sollst du uns zurückwünschen? Wir sind deine Feinde schon vergessen? Tja, ich dachte, vielleicht verändert ihr euch ja wenn... und werdet unsere Verbündeten. Verbündete? Was willst du denn jetzt etwa dem Gino Sonderkommando beitreten? Hä? Nein, das habe ich nicht. so, du willst dich dem Sonderkommando anschließen. Das kinder sonderkommando ist ein Elite-Truppe aus Kriegern und wurde auf Befehl von Lord Frieza persönlich gegründet. Captain Genio wurde mit der Auswahl der Teammitglieder vertraut. Um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten, wählt er verschiedene Kampfspezialisten aus. Nachdem ich ein schützling geworden war, holt er rico aufgrund seiner Stärke und Butter wegen seiner Geschwindigkeit, ins Team. Und zur abwohnung wird er Goldo, der kein großer Kämpfer ist, aber die besondere Fähigkeit besitzt, die Zeit anhalten zu können. Wusste ich doch. dies war irgendwie der ja, zweite. Äh, der Co-Chef, sag ich mal, der Vize der genug Sonderkommandos. Ja, Riku und war der stärkste ja, neben Genio. Natürlich, sie haben noch einen weiteren Bonjo den Kopf. Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose war öde. Sie hatte kein Ziel ja. Das ist dieser eine Charakter, der noch hinzugefügt wurde. Ins Spiel ist nicht hier auch auf den Dingen drauf. Nee. Nee, ist nicht. Nicht so wichtig, du allerdings um zurückzuholen damit du dich beim Kommando anschließen kannst, zeigt dass du Stil hast. Du warst ziemlich schwach, als ich gegen dich gekämpft habe. Du bist noch nicht stark genug, um beizutreten. Aber wenn wir keine fünf Leute für unsere spezielle Kampfpose haben, sehen wir lächerlich aus. Wir könnten ihn wohl vorübergehend aufnehmen, bis wir den Captain gefunden haben. Guter Punkt, aber er kann ich einfach ohne irgendeinen Test mitmachen. Ich hab's. es geht darüber und denkt einen Stellsch pose aus, die uns von aus dem Socken haut. Du erschaffst bist du dabei? Eine stylische Pose, wie wäre es damit abscheulich? Die ist nicht gut Ich weiß, worauf das hinausführt. Weißt du überhaupt, was stylisch bedeutet? Das sollte heißt, dich schämen, und das ist aber ziemlich schroff. Ich schätze, du bist auch keine Spezialfähigkeit wie gutes Zeitstopp. Tut mir leid, aber wir können dich nicht ins Kinder-Sonderkommando aufnehmen. Ach, komm schon, geben wir ihm noch eine Chance. Wie wäre es, die Stärke des Kleinen zu testen? Du willst auch nur gegen ihn kämpfen oder nicht erwischt? Egal, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Ich will sehen, was er drauf hat. Hey, das ist unfair, wenn ihr Gegen ihn kämpfen will ich auch. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. <lacht> schon viel besser. Genau wenn du uns im Kampf besiegst, nehmen wir dich bei uns auf. Pff, aber das wird wohl kaum passieren. Uh, Gulde nicht okay. Ich weiß, ey. ja, ich weiß, halt doch. Einer geht auf mich los und J. ballert die ganze drauf nicht, mich. weil die falschen Köpfe alle gedrückt. Nein. ist runter Mann. man ich Hey, hey, hey. ich weiß nicht was hier los ist ich muss irgendein kaputt hauen mein gott ehrlich oh, ich bin immer zu weit weg ich treffe ihn Ja gut. Ah, ja. So, wir nur eingefallen, weil ich mit dem Rest des Parts mache. Ja, ich bin am Blocken, glaube ich. Okay. So, du, nächster eine Ballade wieder auf mich während ich auf den losgehe in die fresse und oh, noch mal in die fresse Das dem weg chase da in die fresse <lacht> was Okay, L1 und ernst, wenn eine Unterstützung voll ist, meinen Unterstützungskraft ein paar angefangen, Z-Kommos für diese Angriffe immer und richten extrem Mengen Schaden an. Okay, dann kommt mal sehr gut. Auch oh, cool, Das das stylisch aus. In die Fresse. Okay. Ich hatte weniger Erfahrungspunkte bekommen nee. Das ist doch wohl ein Witz. Stärke ist einfach unfassbar. Captain ging wäre stolz, einen so starken Krieger in seinen Sonderkommando zu haben. Ein ganz schön starkes kleines Kerlchen. Ich hätte kein Problem damit, den aufzunehmen. Ja, okay. Deine Posen sind muller. Wenn du lang genug bei uns bist, helfen wir dir ich weiß nicht so recht, was eine gute Idee ist, sich mit solchen Typen anzufreuen. Ich sollte vielleicht auch an meinen Posen arbeiten. Was? ich sind mir, ja, sind sie mir ja irgendwann mal nützlich. Was ich mich aber frage, ist, son altert ja im Laufe der Serie. Was wäre passiert, wenn wir später hingegangen sind? Weil das hat ja kein Zeitlimit, ne? Das heißt, irgendwann werden wir doch mit Posen ja vorbeigekommen. Irgendwann, ne? Mit Erwachsener Songwon. Quelle des Wissens: Ob wir da kommen, spoiler jetzt schon. Spoiler, gut, ähm, also dann ich jetzt noch mal gucken. Hier, so das müssen wir nur das mal um weiterzumachen. Ne? Aber mir fallen dann noch so ein paar Sachen ein, die wir machen können. Und zwar gehen wir mal hier zum Quittenwald. Ja, den Dragonball können wir auch nebenbei nur einsammeln. Bock haben. Vielleicht wollte ich eigentlich nicht machen. Ich will einige andere Sachen einsammeln, die ich auf Screen gefunden habe, aber nicht eingesammelt habe, weil ja, weil ich das aufnehmen will halt. Ne? So, muss ja der Ball kann ich auch direkt holen hier oben. Ja. okay. So Olong, was machst du hier? mich so zu quälen bringt mir hoffentlich mehr erfolg bei den damen was Oh, ich mache eine idee frauen stehen auf durchdreht will, äh, will ich abnehmen und in form kommen hier nee, du kannst das hier haben ich habe keine versuchen äh, ich kann keine versuchungen gebrauchen und wenn ich schon nichts davon habe dann wenigstens jemand anders schon bald werde ich ein heißer typ sein du kannst dich doch wortwörtlich in alles verwandeln was es gibt du kannst dich in irgendwie den heißesten typen der welt verwandeln so wie mich und dann problem gelöst so was mir noch dring? War ich ja schon, habe ich ja alles, ja alles da oben. Äh. So, ähm. gut, erst einmal Dragon Ball, wenn wir schon dabei sind. wir haben ja schon alle d medaillen ne? So. Jetzt gehen wir mal kurz, äh, wo ist der Quitten-Turm da? Und die habe ich da gefunden. Untersuchen Im Turm ganz nach oben. Boah, wird skrupellos von Tau bei bei umgebracht. Ein von den Red Raven Armee angehörter Profi-Attentäter. Und um es noch schlimmer zu machen, stiehlt Tau bei bei auch noch Son Gokos Dragon Ball. Wo er verloren hatte, konnte Son Goku dank des stellen Dragon Balls, den er immer noch bei sich trug und um den tödlichen Schlag, also wird er den Tod entgehen. Da Borah wiederbleiben und die gestohlenen Dragon zurückholen möchte, gibt sich Song zum Meister Quittetum. Er auf dort Zugang zum heiligen Wasser zu halten, um seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Also hinter er einen Aufstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Ja, ich weiß nicht, ob song Goku irgendwie einige Sachen dazu sagen würde, wenn ich halt aufsammeln würde. Aber was soll's, mein Gott! Ey. Hey, du bist bohrer Ich hoffe, die Ruhe ist von Dauer. er immer noch darüber. So, das war aber nicht einzige, wenn ich jetzt mich noch erinnern könnte, wo noch was wäre. Ist nicht so weit auf meine Karte, nennen ja, er war noch zwei andere, wenn ich jetzt nur wieder wüsste, wo die sind. Ne, ich habe schon wieder voll möhre vergessen. Äh, aber dachte ich eigentlich, ich hätte mir das gemerkt, aber fehl am Platz. Äh waren drei die waren alle an auffälligen orten das weiß ich noch hier ist eine Okay, ich habe einfach das hat rausgeklaut ach man ich hatte dort alles schon gefunden wo wir wir jetzt noch mal ich meine waren drei stück ich habe sie alle schon wieder vergessen wo sie sind ne warte mal hier ist dingens ich glaube hier in der Nähe war das, ne? Oh mein Gott! Schon wieder total vergessen worden. Das gibt es jetzt nicht, ey. Kopf wie so ein Sieb, ey. Okay, ich habe halt nicht heute gesehen, wieder aber eine gute Ich weiß nicht, wo das war. Alles dreck ja, hier sein. Okay, Hi. oh, verteidiger des Heiligen Landes Vor und sein Sohn Opa leben im Heiligen Quittenwald und haben die Aufgabe ihn zu beschützen. Tages finden Sie einen Dragon Ball, wenn jedoch von der Red Ribbon Army angegriffen, die ihn an sich nehmen will. wo kann gegen die Bösewichte bestehen, die Armee nimmt Opa jedoch als Geisel. zum der ebenfalls auf der Suche nach den Dragon Balls ist, trifft zufällig ein und besiegt Opas Angreifer. Cool, So, da war ja noch ein kleiner Jetzt am besten Wort war? Kann vielleicht sogar in einer so einer Höhle oder so sein, ne? <lacht> Oder hier irgendwo zum Glück können die auch so angezeigt werden, also mit spüren. macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber was soll's? Hm, nee, das ist so ein Renndingen im Schuh, ersten Weg, am Schuh, aus dem Weg, am Schuh, aus ersten Weg. Weg. Ich will mal da rein. Ich glaube, da ist sogar was. Nee. okay, keine Ahnung. Ich suche mir das nächste Mal. Noch Themen dazu und dann komme ich noch mal wieder. <lacht> ich überlege gerade. Es ist noch irgendwo eins. Ich habe noch mehr irgendwo gefunden. Ich glaube, hier war einer eine Erinnerung. Und ich glaube, das wäre es dann auch, weil ich mich so erinnern kann. Vielleicht. Nee, ich glaube, ich weiß noch was. ich heute, glaube ich, so gefunden. Nächstes Mal notiere ich mir die. Weil ich dann wie bei meinen Rollenspielen, ja. Wie bei Tetsubesperia oder... als ich Octopath travel auf meinem englischen Kanal, SpadeTap. Mit der Notizhierarchie da. Ich jetzt Mal mache. So, irgendwo hier. Hier war ein Eingang. Hier kann man rein und Machenschaften des Dämonenkönigs. Nachdem er aufgrund der versehentlichen Aktion der Pilaf-Truppen befreit wurde, er fährt Dämonenkönig Piccolo von den Dragon Balls und beschließt seine Jugend zurückzuerlangen. Danach befiehlt er Tambourin, einen der Mitglieder seines Dämonen-Clans, alle Kampfgüten klar zu töten, die ihm beim Erreichen seines Ziels möglicherweise im Weg stehen könnten. Die Pilaf-Truppe hat ein schlechtes Gewissen, als sie erkennt, welche schweren Fehler sie durch. Die versehentliche Befeindung des Dämonenkönigs Piccolo begann hat. Na, kein Kommentar, oder no. oh, das ist der Dragon Ball. <lacht> Gut, <den wollte> im ja, <lacht> schon wunderbar ist hat. So, ich kann ja gar nicht fliegen. Ey. <lacht> so, Und dann weiß ich noch, wo mancher Knopf. <lacht> ähm mal überlegen ist hier noch irgendwo was, was ich gefunden habe ich glaube nicht ich glaube irgendwo hier <lacht> da habe ich irgendwie zum ersten mal eine insel irgendwie gefunden ich habe ganze landflecke irgendwie noch nicht erkundet in einigen stellen das ist voll traurig <lacht> aber denke ich mal ich bin voll als erkunden kundenbaum mein hals ne? <lacht> Boah, ich hasse diesen Schleim. Ey, ich habe so Schleim als ich. Habe noch nicht mal Halsschmerzen Man könnte meinen so nach drei vier Stunden aufnehmen, hätte ich schon irgendwie voll Halsschmerzen. Aber nee. So, wo war mal? <lacht> äh, Ich glaube hier. Glaub ich? ich habe so noch ein ganz kleines Örtchen gefunden. Ich meine, da war auch so eine Erinnerung noch irgendwo. Haben wir schon mal hier davon ein paar noch gefunden. Gott. Man kann ja auch Fahrzeuge haben in den Spielen. Ich hoffe, man kann auch irgendwann irgendwie Boot oder so haben. Nein. ich bin ein bisschen stärker also das hat er jetzt schneller Das hat er jetzt schneller tot noch gar nicht begeht gespielt ja einfach durchgedüst. da machst du jetzt was so fünf verbündeten das hochgehält da hochgeballert sogar keiner mehr übrig so das ist übrigens nicht der ort da hinten glaube ich auch nicht, aber war noch mal. Ne? Hier ja, ich gehe wieder den Unterwasserweg. Ja, ich hoffe, man kann irgendwie so oder irgendwie so was. Äh, irgendwann mal holen, dann wird das suchen. Hier nee, nämlich viel einfacher. Also, entweder werde ich mal abgelenkt, dass ich wieder nach oben gehen muss und irgendwie. Uh, dingens einsammeln muss uh, luft holen muss meine ich weil diese blöden gegner da oben die gehen auf den nerven und ich kann mich nie so in kompletter ruhe irgendwie umsehen ey. und das stört mich ein bisschen das ist grinding my gears do you know what grinds my gears Ja, aber ich kann schon mal so sagen, dass wir vielleicht im nächsten Part weitermachen mit der Story. Falls jetzt nicht irgendwie so Nebensachen noch kommen, nebenbei. Ich glaube, allein deswegen sollte ich doch schon mal irgendwie weitermachen. Aber so wie die Story das hier so mir sagt. Boom. Also, normalerweise müssten ja dann mehrere Kästchen da noch sein, ne? So stelle ich mir halt vor. Ich dachte beim letzten Mal so. So, ist das hier der richtige Ort? ich weiß nicht ich glaube nicht war jetzt wieder nicht ich kann mich auch voll wenig nur mal umschauen ja anderen Gegner sind irgendwie sind jetzt hier gerade gar keine ah, wo ist diese eine Insel ich glaube hier ich glaube die war da da ich glaube der ja, ja ja da war die okay so, ich meine irgendwo hier oder auch nicht. <lacht> <lacht> ich dachte, er war noch so eine Erinnerung. ich da waren noch so eine medaille ne Ja. <lacht> keine Ahnung. Ich dachte hier irgendwo hat noch. <lacht> oh nö. ist unten noch was. <lacht> Gut, dann, wenn ich der Bad hier in der nächsten Folge gehen, wir dann mal ich gehe noch mal zum Kami aus. Vielleicht hat er jetzt schon wieder irgendwie so Sachen erledigt. Vielleicht habe ich jetzt schon wieder Sachen erledigt. Meine ich, er gibt mir wieder eine Zilliarden Belohnungen. Kann ich kann gucken, ob ich irgendwie noch Angriffe zum Lernen habe. So ein Vegetar, Die sind ja alle schon. Also Hmm. Ja, komm warum nicht? Warum denn nicht? Oh, alleine ehrlich? Zangor, schützt sich, stellt sich Schützen vor Piccolo. Ja, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Auf zu blocken. <lacht> Jetzt aus dem Wasser. Als sehen die niemals kommen. Boom. Hi. Wo oh, bist du? Oh ja. ja auch hier wo ja wir sind echt irgendwie so deutlich größer wenn die hochgelevelt sind ne? ich mein den sein Streif ist viel dicker als meiner ja mal gucken was macht jetzt na kommt einfach und schlägt mich macht doch ach so dass der, der Angriff. und ich eigentlich gar nicht es oh. war mein angriff gegen mich einzusetzen weil es nicht mein angriff aber ich schon was ich meine erst so von mir gelernt wahrscheinlich da mir abgeguckt was ich weiß ich wo er es war mit senko er kam der kann einfach voll aus dem nichts ey. Also nicht mal was Masenko bedeutet irgendwas mit dämonen will ich jetzt mal sagen no, okay special beam können komm her Okay. okay. Noch nicht, doch. Da will ich, ich die ganze Zeit wegzaune. So. Klatsch. Ja, man, auch erledigt. So. Wie geht er? Muss drei Dinger lehnen. Super Garlic-Strahl. Ja, komm. Ich glaube, ich weiß, womit ich den Party erfülle. Oh, ein pinker Strahl von einem pinken Mann, aber es das denn oh, ich muss gegen meine -Gin kollegen kämpfen. Batman, den Dragon Ball Bridge habe ich irgendwie andere Sprüche noch in Erinnerung. wohl mal her. hier diese flagge von diesen äh, weiß gar nicht, diese regenbogen flagge die hier für gleichgesinnte ehen glaube ich steht <lacht> Hi, was macht die denn hier was extra pose und so schnellfeuer Die überhaupt nicht alle ja also begeht hat habe ich ja. das ganze noch zweimal jetzt schon wieder in war ja, jetzt bis halt, klar war dieser angriff ne? jedes mal bin ich vielleicht zweimal weggehauen davon weil <lacht> diesmal nicht okay aber man kann irgendwann irgendwie die so Klamotten jederzeit ändern oder so daneben aber schon sagen das ganze noch zweimal super gar nicht strahlen und rüsten wir mal direkt aus damit das mich die sache ein bisschen einfacher macht und hochleveln wenn wir können bullet san an habe ich mit ihm überhaupt gelernt. Äh, Spezial denken hier super Spezial Höhlenspirale. So, super, super Special Beam Cannon. Kloppt der Name? Super Folge Energiestrahl. <lacht> Oh, ich keinen, oh, ich bin nicht voll geheilt oh. gibt es jetzt nicht da könnte jetzt ein bisschen nervig werden ja, wenn ich alle damit treffe wäre nicht schlecht oh Gott. Ja, ich muss so ich muss so fliegen das ist nicht so einfach auf damit nein der ist ausgewichen gibt es jetzt nicht sehr eigentlich wenn ich hier käme hätte ich gerade irgendwie ein Story Kampf oder so ja oh. ja oh, warum gehe ich denn auf den los weil eigentlich von sicherer Entfernung oh. ich war eigentlich von sicherer Entfernung auf die balladen hier voll näher voll nah an den heran äh, nicht ich mal war, war irgendwas hier eingesetzt ja. du geh mal weg nicht so cooleres ich Trag pink Na, mein ganzes ein. Ja du und wo ist denn der schon wieder? irgendwie treffe ich trotzdem. Nein, nicht du. und da passt auch schon leicht tot. Er ja, ist doch du, du Bruder von Kakarot. Was so. geschafft, so massiv ange super Super Energie strahlt direkt mal ausrüsten. Einfach nur hat der folge noch weiter gehen. Umfang und Schaden der Kriegsversion, da wieder was anderes. Ne, keine Ahnung, Mir geht das ja der Meister von diesen Schnellfeuerangriffen voll von Gotengs. okay das ist jetzt so wird sogar schon besser so, ich muss mal kurz von okay, denen habe ich irgendwie 30 stück Heilen aber auch nicht sehr viel sich gerade nicht so wie in den tels aufspielen wo die prozent teilen oder so dass irgendwann wenn die schwächer sein Ja, komm direkt auf mich zugeflogen, so ne? <lacht> äh. Warte mal. Wie schnell ich den eingebettet? Ich bin nur eingebettet gerade. Hab ich habe es halt voll schnell eingebettet. Ich nee. hab ihn eingebettet. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich geirrt. Ja du musst irgendwas machen. Zwei riesen bälle die auf mich schießt. Nur Morgen. So. Ja, wir sehen schon krass aus. Also geht schon richtig ab. Ey. Gibt einen schon so ein Dragon Ball Z Feeling oder etwa nicht? Du hast was gemacht? Was? Wo ist er? Da. Ich mich getreten. So. Ein paar von den Dingern eingesetzt. Ich habe schon zehn Stück von den eingesetzt. Und ich muss wahrscheinlich noch mehr einsetzen, wenn er zwei Bleibst du hier. So, komm her. So, Dann, jetzt habe ich da wieder voll eingesetzt. Schnell, ich habe mich zu den hinteren So gut, haben wir das auch erledigt? Äh, Moon habe ich wieder irgendwas. Pff. Okay, ich kann vielleicht noch ein paar Charaktere so sehen, Abzeichen geben und so. Ja, aber jetzt ein paar neue, ne? zum Beispiel die Genie oder Napa, äh, also nicht. Trainingsfähigkeit hier, um seit fähigkeit Und er hat schon selber, wie? sagt wenn ich irgendwie die richtigen Sachen irgendwie hochlevel oder was soll das hat immer. Und zwei Dinger. Karten, die sollte ich auch vielleicht mal checken. Ich habe glaube ich ein paar neue bekommen, ne? Nein. Na, mm -hmm auch selber. Wie? Noch von denen habe ich ganz viel. Na, ich habe da noch Training hoch. Na ah, ja, Verschwendung. Rikum, Alles klar. Ist noch so sehr, weiß ich nicht. Random irgendwie, wie ich die Dinger hochlevel, so. Und ich habe ein paar Dinger bekommen, die Medaillen. So Karten, zeig mal, was ist mir neu? Ich weiß gar nicht mehr was neues. Keine Ahnung, ist ein paar neu, ja, ne also wer von euch will zuerst ersterben was ist ein ersatz sind diese so sprüche darunter ich verstehe nicht so, du hast ein sternchen Na no, die genio force gemeinsam sind wir das ging so kommando was ist mirakel ultra set kraft wat ja hm. so. mann die sind irgendwie von so einem echten Kartenspiel, spielen ne? vielleicht mal gucken weiß also nicht da waren alle gut ich sage das war's für diese Folge in der nächsten Folge geht es dann hoffentlich weiter mit der Story ne? und ja freue mich dann schon wie es weitergeht ich hoffe es geht dann weiter mit der Story ich das jetzt wieder irgendwie weit nicht so random irgendwelche Sachen kommen oder so da wird mich ein bisschen nerven und ja im Schuh in dem Sinne sage ich dann dankeschön schön fürs Zuschauen ich hoffe euch hat der Part gefallen und dass ihr ein Abo, ein Like oder ein Kommentar lassen würde, das würde den Kanal nämlich sehr weiterhelfen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüssikowski äh, tschüssi